In diesem Multimedia-Tutorial wird Ihnen der Aufgabentyp Kreuzerlübung vorgestellt, der sich besonders für das Erfassen von Übungsbeispielen eignet, die Studierende für eine Übungseinheit vorzubereiten haben. Um eine Kreuzerlübung anlegen zu können, klicken Sie zuerst auf Bearbeiten einschalten. In einem Themenabschnitt Ihrer Wahl klicken Sie danach auf Material oder Aktivität anlegen. Anschließend wählen Sie den Eintrag Kreuzerlübung aus und klicken auf Hinzufügen. Bei den Einstellungen tragen Sie zunächst einen geeigneten Namen der Kreuzerlübung ein, beispielsweise Übung 1 und vergeben anschließend der Übungseinheit eine kurze Beschreibung, wie etwa Kreuzen Sie bitte alle Ihre vorbereiteten Übungsbeispiele an. Weiters stellen Sie mit den Parametern Abgabebeginn bzw. Abgabeende den Zeitraum der Übungsabgabe ein. Mit Hilfe des Parameters Letzter Abgabetermin können Sie bestimmen, wann für Studierende die Möglichkeit für das Ankreuzen gesperrt sein sollte. Falls Sie die strenge Regelung nicht benötigen, lassen Sie das entsprechende Kontrollkästchen deaktiviert. Mit Erneute Abgabe erlauben, können Sie kontrollieren, ob Studierende nach der Bewertung ihre Kreuze für eine erneute Bewertung ändern dürfen. Dies ist im Sinne einer Verbesserung oder Nachreichung einer Aufgabe sinnvoll. Mit Hilfe der Parameter Beispielanzahl sowie Startnummer können Sie die Anzahl und Nummerierung der Beispiele festlegen. Klicken Sie anschließend auf Mehr anzeigen. Mit der sogenannten Individualfunktion können Sie auch beliebige Namen sowie Punkte vergeben. Diese individuelle Funktion wird gegen Ende dieses Tutorials vorgestellt. Die Funktion Anwesenheit wird im Multimedia-Tutorial Kreuzollübung Anwesenheit erfassen detailliert behandelt. Abschließend stellen Sie die Maximalpunkte der Kreuzollübung unter Bewertung ein. Im vorliegenden Fall 10 Punkte. Hier können Sie stets die eingereichten Abgaben einsehen. Bisher wurden noch keine Abgaben eingereicht. Im zentralen Bereich der Kreuzhaalübung sehen Sie eine Beispielvorschau zu Ihren Eingaben. Hier können Sie überprüfen, ob alle Elemente ordnungsgemäß angelegt wurden. Mit dem Zahnradsymbol rechts oben können Sie die Optionen der Kreuzelübung öffnen. Mit Einstellungen können Sie die soeben ausgefüllte Konfigurationsseite wieder öffnen. Mit Verfügbarkeitsänderung für Teilnehmerinnen sowie Verfügbarkeitsänderung für Gruppen können Sie für einzelne Teilnehmerinnen oder Gruppen Individuelle Deadlines für die Abgabe setzen. In der Zwischenzeit haben zwei Studierende abgegeben. Um diese Abgaben anzusehen, klicken Sie auf Zeige zwei abgegebene Kreuzerlübungen. In diesen Spalten können Sie einsehen, welche Beispiele von den Studierenden für die Übungseinheit angekreuzt, also vorbereitet wurden. Die Bewertung der Kreuze kann über den Abschnitt Massenverarbeitung durchgeführt werden. Im ersten Schritt wählen Sie die zu bewertenden Studierenden aus. Hierfür stehen Ihnen die Auswahloptionen Alle, Keine, Nicht bewertete sowie Abgegeben zur Verfügung. Im vorliegenden Beispiel möchten wir nur jene Studierenden bewerten, die auch Kreuze gesetzt haben. Klicken Sie daher auf Abgegeben. Sie können nun erkennen, dass die Studierenden erfolgreich ausgewählt wurden. Beachten Sie allerdings Folgendes. Wenn Sie Studierende auswählen, die keine Abgabe getätigt haben, dann erhalten diese Studierenden automatisch 0 Punkte als Bewertung. Um nun die Bewertung durchzuführen, klicken Sie neben der Einstellung »Automatisch bewerten« auf »Start«. Auf der nachfolgenden Seite bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Weiter. Sie können nun auf der Folgeseite erkennen, dass die Bewertung der Abgaben durchgeführt und die Punkte gespeichert wurden. Bevor wir uns die Individualfunktion genauer ansehen, ein Hinweis auf zwei Aspekte. Erstens. Sollten Sie für eine Präsenzübung einen Ausdruck der von den Studierenden eingetragenen Kreuze benötigen, dann können Sie unter dem Reiter Export beispielsweise einen tabellarischen Auszug der Kreuze im PDF-Format erstellen, diesen ausdrucken und in die Präsenzübung mitnehmen. Zweitens. Wenn Sie einen Überblick über alle Kreuzerlübungen, alle Kreuze aller Studierenden benötigen, dann empfehlen wir Ihnen den Menüpunkt Kreuzollübung Bericht Hier finden Sie einen nützlichen und sehr umfassenden Überblick über die Daten der Kreuzollübungen. Aktivieren Sie die Individualfunktion, indem Sie das Kontrollkästchen Individualfunktionen aktivieren anhaken. Vergeben Sie anschließend für die Übungsbeispiele ein beliebiges Präfix, das den Beispielnamen vorangestellt wird. Tragen Sie danach die Beispielnamen ein, wie etwa Beispiel 1, Ü2 und bsp Raute 3. Weiters können Sie Ihre Beispiele individuell bewerten und sogar indirekt Gewichtungen einbauen. Sie können so den zuvor angelegten Beispielen Punkte hinzufügen. Beispiel 1 bekommt somit 15 Punkte zugewiesen, Ü2 erhält 5 Punkte und bsp Raute 3 bekommt 25 Punkte zugeteilt. Beachten Sie dabei, dass die Anzahl der Namen mit der Anzahl der eingetragenen Punkte übereinstimmt. Die Gesamtpunkte für die Bewertung der Kreuzerlübung werden automatisch für Sie errechnet. In diesem Fall beträgt die Summe der Beispiele 45 Punkte. Vergessen Sie nicht, anschließend die Änderungen zu speichern. Aus der Sicht Ihrer Studierenden sind die Beispiele nun eindeutig identifizierbar, wodurch das Abgeben der Beispiele vereinfacht wird. Zusätzlich erhalten die Studierenden bei der Abgabe nützliche Informationen über die Anzahl der Beispiele, die sie angekreuzt haben, sowie die Summe der Punkte.